Pokefreunde, und willkommen zu diesem Unboxing-Video. Heute unboxen wir 25 Lootboxen. Ich habe mir, ich glaube, 24 Stück oder so für 20 Euro gekauft und dann habe ich noch eine durch Spielen bekommen. Und ähm, lasst euch nicht über mein, mein Level wundern, das ist nur so Deko. Auf jeden Fall ist morgen Weihnachten und äh, ja, ähm, morgen kommt noch ein wunderschönes Special. Auf jeden Fall. Und äh, ja, ich muss sagen, fangen wir an. Ne, fangen wir an ersten Lootbox oder Geschenk eher gesagt. Hui, hab Thron-Probleme. Nice. Probleme können dann wieder auftauchen. Spiel Icon. Ein Spruch. Ein Spruch und oh ein Skin. Warte, den will ich mir an, den will ich mal ansehen. Für Winston war das Skin und zwar Wald. Wie cool. Den, den rüste ich mal aus. Das Ist eigentlich ganz cool. Ganz okay. Gut. Aber das war jetzt nur die extra Lootbox Mal gucken, was man für 20 Euro so bekommt. Oh, eine Epic! Oh, nice! Ein Skin, ein Spruch, Spieler und noch ein, High ein Highlight. Ein Highlight-Intro! Oh, für Riddle und für Red Queen Skin. Gut, zwei Charaktere, die ich nie spiele. Nice, kann man sich auf jeden Fall gönnen. Wow, tolle Spieler icons Erstmal auswählen. <lacht> nice. Der McFree-Skin sieht dann hier ebenholz, sieht so aus. ist also eigentlich mega cool, finde ich. Äh, Widow habe ich unter dem Mistelzweig. Ja. Falls es laggt, ich bin nicht verantwortlich, danke schön. Nächste Lootbox. Noch ein Epic! Geil! Oh, doch nicht. Nur Credits. Na gut, mit Credits bin ich auch zufrieden. Winston als spieler icon Ja, werde ich bestimmt benutzen. Ansonsten hier noch ein Spruch und hier eine Siegerpose für... Ja. Wie heißt sie noch? Farah glaube ich, heißt sie. Das ist gerade so peinlich. Ja, Farah So, und die Siegerpose wäre dann... Prost. Ja, ganz, ganz cool. Finde ich irgendwie besser als ein Knient. Aber ich glaube, wir haben gerade schon für Fever was bekommen. Kann das sein? Oder da irre ich mich gerade? Keine Ahnung. Und boom! Wir haben Credits, Spruch, Spray. Oh, nice! Siegerpose für Orisa. Nice. Boom! Das sieht eigentlich ganz cool aus, aber ansonsten. Ähm, nee. Nee. Hui. Oh mein Gott! Zwei Legendaries auf einmal! Haha! <lacht> geil! Das ist geil, geil! Ähm, ja, ich drehe mal nicht so ab. Ich werde gleich mal angezeigt. Bitte zeig's mir an. Bitte, baby. Komm, ich will wissen für wen, für wen? Bitte für Baschen. Das ist mein Besten, Wer ist das? Hä? Ohne Wiss ich weiß ich nicht, welche Charakter. Oh, Bäschen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Lebensstil erfüllt, Alter. Oh mein Gott, Bäschen. Eigentlich wollte ich nur auf ähm, den Nussknacker äh, handen für Senella. Aber für Baschen ist auch cool, Alter. Oh mein Gott. Das muss erstmal ausgerüstet werden. Lawine. Aber den kenne ich noch gar nicht. Das ist neu bestimmt. Das sieht einfach so mega cool aus, finde ich. Nice. Hier. Ach, das ist für Soldier. Ach so, der Devil 76. Aber ich muss sagen, ich finde den Skin mega cool auch. Aber ey, komm. Ich bin Bestien Main und ich. Ich liebe diesen Skin einfach. Das ist so geil. Und Schleifchen auf. Ah, slack gerade ein bisschen. Aber wir haben. Irgendwas seltenes. Siegerpose. Was ist es denn? Komm, zeig's mir an! Na los! Oh, okay. Sieht ganz cool aus. Nächste Box! Nochmal zwei blaue. Siegerpose und kommt Skin. Ja, Skin! Oh, für Anna, Für Anna habe ich... Habe ich überhaupt Skin? Ja, für Skin habe ich... Äh, Skin habe ich für sie, aber äh, wenig. Auch so ein, so ein telen und nicht Tee, also Kaffee, wie auch immer. Okay. Die sind für dich. Ach, nur blau. Bis jetzt weiß ich nicht, ob die, die 20 Euro gelohnt haben. Junkrat, Zigarpose, nice. Boom! Coins, nice! Ich will zwei, 1.000 Coins haben, dann hol ich mir den Nussknacker. Weil ich, ich liebe den, das ist so cool, das Game. Und... Tjuuu! Oh! Zwei Epic! Oh mein Gott! Wie cool! Ich... Oh mein Gott! Wie das aussieht! Mega krass, Alter! Ausrüsten, Alter! Ausrüsten! 1000 Coins haben wir jetzt! Okay, nice! Hast du mir noch so? Oh! Mach mal Lila! Highlight Intro für wen? Komm, zeig's mir für wen! Anna schon wieder! Okay! Wie sind denn noch. Oh. Oh, den, den habe ich, den kenne ich. Das ist mega cool. Erstmal ausrüsten. und Na. Nee, nichts, nee. Halleluja! Wir kriegen Schrott. Ich wusste es. Und diesmal! mal! Oh, drei blaue hatte ich noch nie. Und Skin für Signorda. Den Skin wollte ich zwar nicht, aber war ganz cool. Äh, und für. Okay. Erstmal ausrüsten, beides. Wasser heißt er. Ja. So, okay. Zehn Stück, Leute. Die letzten zehn. Was haben wir? Was haben wir? Ah, immer noch Schrott, sowas. Das kriege ich jetzt aber... Hab ich Normalerweise nie. Und jetzt natürlich muss ich es haben. Jetzt, wo ich natürlich 20 auch rausgebe. War ja klar. Nächste Box. Oh, geil, epic. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Emote für wen? Für Bastian, meine Main. Da, das kann man sich doch gönnen hier. Warte, den habe ich doch schon. Ne, habe ich nicht. Ne, ne, doch nicht. Das habe ich. Ne, was ich meinte war was anderes. Was kriegen wir nun? Finde wir das heraus. Ah, ganz okay. Ganz okay finde ich. Ganz okay. Aber jetzt noch mal ein Legi. Ein Legi noch, okay? Sesam öffnen dich. Nein ah, ich meinte die geht nicht. Oh. Highlight Intro. Sieht nice aus. Auf jeden Fall. Drück mir die Daumen. Ah, Schrott. Obwohl Ganime war da. Okay, Ganime ist Oh shit. Alter, Scrooge. Ich spiele zwar nie äh, McCree, aber... Hat sie irgendwie remt, aber... Vielleicht überlege ich es mir nochmal. Wie hört sie das? <lacht> aber der Skin ist mega cool. Vielleicht spiele ich nochmal mit dem... Okay, was kriege ich jetzt? Ah. <lacht> Trainingspot und den Yeti. Letzten drei. Ich eh immer die neuen Skins an, egal ob die jetzt gut oder schlecht sind eigentlich. Größtenteils. Credits haben wir... Oh, wir haben genug, merke ich gerade Nice. Okay, okay. Oh, Epic schon mal wieder. Ah oh, ne, das sind nur Coins, schade. Letzte Box. Was wird drin sein? bitte was Gutes. Ein Epic. Was ist denn, was ist das? Oh, Siegerpose, wie cool. Okay. Und ein Skin... Für Pharah neues. Nice. Gut, aber ich bin nicht zufrieden. Aber da ich jetzt genug Coins habe für Sender. Erstmal hier Spray anmachen. Baumschmuck. Das ja, sieht ganz cool aus. Ich, äh, ich hole mir den Skin jetzt. Nussknacker. Weil der ist so cool, finde ich. Der ist so nice. Ja. Und BEMS. Gut, dann bin ich zufrieden. Da habe ich alles, was ich brauche in meinem Leben. Nein. Also ja. Gut, ähm, riss ich gleich mal alles raus. Äh, aus, ja. Ähm, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war nicht zu kurz, weil ich habe 20 Euro ausgegeben für dieses Video. Jetzt no joke. Und, ähm, ja. Yeah. Gut, Leute, dann würde ich sagen: Bis zum nächsten Mal und fröhliche Weihnachten. War kein Weihnachten aber okay. 1 und 1, 1 und 1, fair und transparent. Hallo, wir bei 1 ja. und 1 haben immer richtig was zu feiern. Ho, ho, ho, voll ein Fang, voll ein Fang, überall ein Sogar hier oben. Und ich da bist ja, das Doch jedes 1 1.